Dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Hallo und grüß Gott zur Folge Nummer 10. Ich muss mich gerade vergewissern dass es auch die Folge 10 ist, hätte ich eigentlich äh, vorher schon machen sollen. In der Tat äh, die Folge 10 der Erläuterung ähm, speziell ausgesuchter Zitate zum Thema Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik. Äh, gehen gleich in medias res mit der nummer 47 einen gegenstand benennen heißt von seiner individualität und seiner einzigartigkeit abstand nehmen und in ihm den repräsentanten einer kategorie zu erblicken nun, äh, das passiert, um es jetzt mit etwas äh, anderen Orten zu sagen, die Sache als solche ist, wird ja im Grunde genommen wiederholt. Ähm, wie sich das abspielt im Einzelnen, vielleicht nochmal, ähm, der Mensch, ich, du, er, sie ist, hat einen Gegenstand vor sich und... Äh, kramt äh, dann in seinem Vorstellungsvermögen, in seiner Erinnerung nach dem entsprechenden ähm, Begriff, Wort. Je nachdem, ähm, wie Merkmale oder Eigenschaften an einer Sache ihn an dieses oder jenes erinnern. Und dann wird eben dieser Gegenstand mit dieser Kategorie beschrieben und bezeichnet. Jetzt ähm, ist jetzt aber die Situation, in der jetzt jemand konkret sich befindet, äh, etwas anderes als wenn... Äh, äh, und die Beschreibung, die dann jemand vornimmt, etwas anderes... Ob äh, jetzt äh, ein, eine zweite Person sich ebenfalls in dieser Situation befindet und äh, sozusagen aus einer Selbstverständlichkeit heraus ähm, die äh, Wahrnehmung bzw. die Beschreibung eines anderen als äh, zutreffend äh, akzeptieren kann. Äh, im anderen Fall ist die zweite Person jetzt nicht äh, direkt mit dabei, sondern würde jetzt äh, über, über Telefon äh, davon verständigt werden von irgendeiner Sache. Dann äh, ist äh, muss diese äh, wörtliche ohne dass jetzt äh, jemand eine Sache selbst in Augenschein nehmen kann, direkt muss diese wörtliche Beschreibung schon um einiges genauer sein und umfänglicher, damit da keine Missverständnisse entstehen werden sich bei der wörtlichen Beschreibung und Umständen einige jetzt am Telefon einige Gegenfragen ergeben, sodass diese dann ergänzt werden muss, um eine, ein Verständnis äh, daher beizuführen. Wäre jetzt, wenn das Ganze schriftlich äh, stattfindet, noch schwieriger, weil keine direkten Gegenfragen möglich sind, also die, die Abstraktion bzw. das Kategorische in den Wörtern tritt umso mehr in Kraft, sage ich mal, äh, je, je weniger der, der Sinnesapparat des, desjenigen, der irgendwas zu verstehen hat, äh, daran beteiligt ist, das heißt umso abstrakter jetzt die ganze Angelegenheit für jemanden ist. Umso äh, weniger wird die äh, spezielle Individualität, ist im Grunde genommen nur ein anderer Ausdruck äh, dafür, dass es sich um ein, ein ganz besonderes, bestimmtes Geschehen zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt an einem ganz bestimmten Raum handelt. Und in dieser Einzigartigkeit, äh, diese Einzigartigkeit wird jetzt äh, per se von ähm, sprachlichen Begriffen nicht äh, hundertprozentig und eins zu eins abgebildet, äh, sondern eben nur in einer Allgemeinheit, nur so ungefähr über den Daumen gepeilt, könnte man sagen so dass äh, diese Spezifizierung auf die besonderen Umstände eben, äh, ein, eben, eben, eben eine, eine größere Detailtreue verlangt würde es bloß bei der, bei der Kategorie bleiben würde man jetzt äh, nur äh, mitteilen dass ein, ein Hund ich, ich sehe vor mir sehe ich einen Hund. Dann ähm, würde jemand, der jetzt äh, am anderen Ende einer Telefonleitung diese Aussage vernimmt, äh, sich sehr schwer einen äh, gerade den Hund, der jetzt hier aktuell stattfindet sich vorzustellen würde eben eben, eben sich einen äh, eben den Hund vorstellen, der gerade äh, in der Erinnerung sich befindet oder äh, der einem gerade einfällt äh, und dieses Bild würde sich erheblich von dem äh, eigentlichen um, um das de, den es geht äh, unterscheiden also äh, die Kategorie äh, sagt äh, im Grunde genommen nichts äh, über die Sache aus ist viel zu ungenau ist äh, bietet gerade äh, im Vergleich zu, ähm, sage ich mal, zu einer Taube äh, gibt es da einen Erkenntniswert oder einen, eine Unterscheidung, dass es sich eben um keine Taube handelt äh, und um einen Hund. Aber äh, trotzdem sind mit der Kategorie Hund eben noch Eben, eben noch viel zu viele Möglichkeiten gegeben, was jetzt da tatsächlich ähm, sich vor meinen Augen befindet. Und auch wenn äh, jetzt äh, die Rasse, äh, die Größe, das Aussehen, die Farbe und mag noch so umfangreich jetzt dieser Hund beschrieben werden, dann ist doch das Bild, das sich jetzt jemand nur aufgrund dieser Beschreibung macht, äh, unter Umständen doch ein sehr Verschiedenes von dem äh, Beschriebenen, um jetzt diese Differenz nochmal etwas äh, umfassender erläutert zu haben. Dann geht es weiter zur nächsten Nummer. Der Begriff ist die Befassung des verschiedenen und der gleichen. Das verschiedene wäre jetzt in dem Fall die Individualität des Besonderen äh, vor meinen Augen und das gleiche. Die äh, mehr oder weniger notwend größere Notwendigkeit, einen allgemeinen Begriff zu verwenden, der dann aber sehr pauschal wäre, äh, wenn es bloß eben bei dem, nur bei dem allgemeinen Begriff bliebe und sehr klischeehaft. Äh, ohne größeren Aussagewert, eben nur im Unterschied zu, dass es kein Elefant ist, sondern ein Hund. Aber das wäre es dann auch schon in der Genauigkeit, ist eigentlich bei dieser Nummer 48 äh, Trifft dasselbe zu, was ich äh, in der vorigen Nummer schon gesagt habe. Äh, interessanter ist die nächste Nummer 49. Hier geht es um die Sprachgewohnheiten. Und zwar wird hier behauptet, dass diese Wahrnehmungen äh, produzieren. Äh, eine Gewohnheit äh, in Bezug auf den Sprachschatz äh, wird jemand, der jederzeit sofort ein Wort für eine Sache vor seinen Augen parat hat, äh, würde dann eben seinen Blick eher auf die Dinge richten, äh, wo äh, der Begriff bekannt ist. Das muss jetzt hier aus seiner eigenen Erfahrung äh, überprüfen. Ich denke mal, es könnte auch der Fall sein, dass jemand äh, gerade seinen Blick gerade auf das richtet, äh, was ihm nicht bekannt ist. Je nachdem, wie abenteuerlustig jemand ist oder der immer nach dem Neuen Ausschau hält, denke ich mal, dann... ist das vielleicht auch Sprachgewohnheiten verdankt. Ups, weiß ich nicht. Ich denke mal, dass die Dinge, die, für die es keinen Begriff gibt, äh, die dann auch nicht länger in der Aufmerksamkeit haften oder viel weniger die Aufmerksamkeit erregen, als äh, die, die sofort, äh, eine, wo sofort eine Bekanntheit äh, registriert wird. Ich schaue es, schaue mich gerade hier um und könnte jetzt nicht behaupten, dass da Begriffe eine allzu große Rolle spielen. Aber das ist eben eine, eher eine Beschaulichkeit, die äh, weniger etwas Intendiertes. Es schaut jetzt aus, als würde sich äh, diese Behauptung jetzt mit dem äh, widersprechen, was ich in der letzten Folge angedeutet habe, dass eigentlich äh, nichts, das immer mit, äh, mit Begriffen äh, wahrgenommen wird, Insofern, muss ich die Einschränkung machen, insofern äh, jemand äh, etwas es auf etwas abgesehen hat, dann äh, findet eine Sortierung äh, dahingehend statt, dass die Dinge, die für diese Absicht keine Rolle spielen, weg abstrahiert werden und ja, das ist jetzt äh, so so ähm, objektivistisch betrachtet kann ich dem muss ich jetzt für mich da eine ähm, Ausnahme gelten machen? Ich könnte das äh, so verallgemeinert äh, kann man das nicht stehen lassen? Jemand, der bewusst mit der Sprache umgeht. Ähm, da wird es nicht der Fall sein, dass äh, er sich äh, praktisch von seinen, die, die Aufmerksamkeit äh, lenken lässt von seinen Sprachgewohnheiten. Das ist eher so äh, bei jemandem, ähm, wo diese Bewusstheit nicht vorhanden ist. So wie bei jemandem, der kein Sprachbewusstsein hat, äh, äh, so jemand äh, im Grunde genommen von der Sprache gedacht wird. Äh, dahingehend ist es äh, zutreffend. Und ich denke mal, äh, dass äh, dass man dann da auch äh, davon sprechen kann, dass so jemand, der eben über kein Sprachbewusstsein verfügt, ähm, auch in, sein, in, in, seiner, in, in seiner Wahrnehmung davon beeinflusst ist. Ja, dann Soll es das gewesen sein bei der Nummer 49. Weiter geht's mit der Nummer 50. Die allgemeinen Begriffe entheben uns der Zeit, raubenden Mühe, uns mit unzähligen Einzelfällen befassen zu müssen. Das ist der Nutzenaspekt, der. Also um nochmal Missverständnissen vorzubeugen, es geht hier nicht darum, die Verallgemeinerung oder die Abstraktion zu verteufeln. Es geht nur darum, die die logische Verallgemeinerung nicht als non plus ultra beziehungsweise als Wahrheit an sich gelten zu lassen, als absolute Wahrheit, die nicht äh, bezogen ist auf ein, einen konkreten Menschen, der äh, ganz bestimmte Dinge denkt, sieht, wahrnimmt und dann auch zu seinen Schlüssen kommt, äh, das ist der Punkt. Aber äh, dass die Sprache äh, nützlich ist, das äh, ist überhaupt keine Frage und damit auch die allgemeinbegriffe ist nichts anderes wie auch in der Technik, wird äh, werden Maschinen, werden genau aus dem Zweck herausgebaut, dass äh, einzelne Abläufe, äh, Arbeitsschritte automatisiert werden, verallgemeinert werden und so eine Arbeitserleichterung stattfindet. Das ist jetzt auf sprachlichem Gebiet genauso der Fall. So sollte man eben immer wissen, aus welchen Gründen jetzt verallgemeinert wird äh, und sich im Klaren sein, dass äh, dann diese viele Einzelheiten für eine bestimmte Sache keine Rolle spielen und deswegen äh, vernachlässigt werden können. Das äh, muss aber jemand bestimmen, das muss jemand beurteilen, das muss jemand entscheiden. Und die Frage ist dann immer, äh, es geht dann letztlich um die Machtfrage, ob jemand äh, unter Umständen über andere dann Entscheidungen trifft, äh, die jetzt... Äh, in einer bestimmten Sache gar nicht äh, einer Meinung sind und etwas ganz anderes äh, weggelassen haben wollen. Und das ist dann eine ganz andere Diskussion, wenn es um Interessen geht, die jemand hat. Da geht es jetzt nicht äh, um eine absolute Wahrheit oder vielleicht jetzt in dem Fall was den größeren Nutzen bietet, um dann zu einer Entscheidung zu kommen, das ist dann wieder eine ganz andere Diskussion und hat ganz andere Voraussetzungen, die dann konkret geklärt werden müssen. Das ist steht dann auf der Probe, ob jetzt jemand äh, diese oder jene Methode bevorzugt, dann wird es eben ausprobiert und dann sieht man das schon. Das kann sich auch über längere Zeiträume hinweg abspielen, dass dann eine eine Vorhersage äh, bzw. jemand dann schon noch abstrakter denkt und sagt ja das ist jetzt hier kurzfristig aber längerfristig äh, wird es sich dann eben doch auszahlen dass diese methode verwendet wird dann wird es unter umständen länger dauern bis dann äh, sich herausstellt welche methode die bessere ist ähm das ist aber ein ganz anderes Verfahren als ein solches, das auf eine absolute Wahrheit äh, abhebt und da eine Methode, äh, ist eine Methode verlangt wird, äh, die man zu befolgen hat von irgendjemandem, der jetzt äh, 5000 Kilometer weiter weg äh, ist und eigentlich von den speziellen äh, Umständen vor Ort gar keine Ahnung hat, dann will, dass man diese befolgt. Das wäre dann noch die höhere Abstraktionsform. Oder es gibt sogar einen Papst, der unfehlbar ist und der sagt dann hier, so und so geht es, muss es gemacht werden und also keine Widerrede. Es wäre noch abstrakter die ganze Angelegenheit, beziehungsweise es bestimmt einer allgemein die allgemeine Geltung für alle. Und um das geht's, dass das nicht stattfindet, dass über die Köpfe der Leute hinweg etwas entschieden wird und die subjektiven Erkenntnisse oder die subjektiven Wahrheiten dabei keine Rolle spielen. Jetzt haben wir noch mal äh, einen Rekurs auf die Wahrnehmung von oben. Äh, vielleicht gibt es jetzt einen größeren Aufschluss für die etwas holprige Erklärung, muss ich zugeben, unter der Nummer 49. Max Weber, Aufsätze zur Wissenschaftslehre. Die Einschulung des Auges auf die Beobachtung der Wirkung Qualitativ gleichartiger Ursachenkategorien und die stete Verwendung des gleichen begrifflich-methodischen Apparates bietet alle Vorteile der Arbeitsteilung. Ähm, wie schaut es jetzt aus mit der Einschulung des Auges auf die beobachtete Wirkung? Das ist auf alle Fälle, kann ich dem äh, zustimmen dass die äh, beobachtete Wirkung jetzt hier eines Zimmers, äh, dass hier nichts, äh, wenn jetzt äh, kein irgendwie Fenster offen ist, äh, das Durchzug ist, äh, wird sich hier nichts bewegen. Und davon gehe ich aus. Also die, äh, das ist, habe ich beobachtet, dass äh, hier von keiner, keine Bewegung auszugehen ist. Und wenn, wenn jetzt irgendetwas abgestellt wird, worden ist, und das ist jetzt nicht, wie soll ich sagen, vertikal zur Abstellfläche platziert, dass das eventuell die Möglichkeit besteht, dass es rutscht und auf, das, auf der Seite wegrutscht, dann kann es mir passieren, dass dann äh, halbe Stunde, Stunde später auf einmal irgendein Knall in der Küche ist, ist äh, der Gegenstand umgefallen. Aber äh, das wird, mich dann, wird mh, mich dann erschrecken, je nachdem wie laut das ist. Es ist auf alle Fälle ungewohnt und wird mich aus meinem, meiner, äh, meinem momentanen Bewusstsein herausreißen. Aber das ist jetzt hier auch nicht gemeint. Hier geht es bei Max Weber um den Wissenschaftler, um den Forscher, der die gleichen Begriffe verwendet und das bietet alle Vorteile der Arbeitsteilung. Im Gesetz den Fall, es versteht jeder dieser Forscher unter einem Begriff dasselbe. Es sind da keine großen Unterschiede, dann, dann kann ein anderer Forscher unter den gleichen Voraussetzungen, weil er den Begriff dementsprechend versteht, auch ähm, im Sinne des, der, des Forschungszieles dann mitarbeiten, so dass dann äh, mehrere Forscher jetzt an sieht man jetzt, äh, ja, heutzutage häufig, es ist, gibt es eigentlich ganz selten, dass irgendeine bahnbrechende Entdeckung äh, von einem Einzelnen, äh, einer Einzelnen gemacht wird. Es sind, sind immer Nobelpreise werden, in der Regel, an was jetzt Wissenschaft angeht, Chemie, Physik und so weiter, meistens an, an zwei oder noch mehr Leute vergeben. Inwieweit das ist da jetzt der Bezug zu unserem Thema da? Das wäre die Sache der Einschulung mit, mit, dem, mit dem Konservatismus oder der, der Gewohnheit, die durch die Sprache sich einschleift, das ist ein nicht zu unterschätzender, unterschätzendes Moment, was jetzt die Wahrnehmung oder auch das Denken angeht, ist einfach immer die, die Neigung da, sich es bequem zu machen und das schon das Erfahrene, das Gewohnte weiter zu betreiben, das ist so eine Grundeinstellung, die dann auch dazu führt, dass grundsätzlich äh, nicht äh, auf etwas Neues äh, ist abgesehen, es abgesehen hat gar nicht, Das kommt gar nicht in Frage, das ist gar nicht im, im Verhaltensschema, Denkschema enthalten. Und die halbe Stunde ist schon wieder rum, schon seit zwei Minuten. Ich markiere die Nummer 52 für die Abteilung 11, Folge 11. Und verbleibe bis auf weiteres uh, Ein-Peace und Out!